Herzlich Willkommen! Möchten Sie Ihre Sortimente schneller abverkaufen? Am besten zum regulären Preis? Müssen Sie Ihre Ware viel zu früh reduzieren und haben dadurch Margenverluste? Sind Sie manchmal unsicher, welchen Trends Sie folgen sollten und haben Sie das Gefühl, Ihr Angebot, Ihr Sortiment, Ihre Kollektion könnte besser sein, das heißt Ihren Kunden besser ansprechen? Als Unternehmer in der Modebranche machen Sie und Ihre Mitarbeiter einiges für ein optimales Sortiment. Sie gehen auf Storeshack und auf Messen. Sie informieren sich über die neuesten Trends. Sie analysieren Ihre Zahlen. Vielleicht arbeiten Sie sogar noch mit einer Trendagentur zusammen. Und natürlich beobachten Sie die Konkurrenz. Und trotzdem, trotz all der Anstrengungen, haben Sie nicht den Erfolg, den Sie eigentlich haben sollten. Was würde es Ihnen bedeuten, wenn Sie viel mehr Sicherheit hätten beim Einkauf? Wenn Sie sofort wüssten, welche Trends sollte ich aufgreifen und welche kann ich vernachlässigen? Was würde es Ihnen bedeuten, wenn Sie für Ihre Kunden immer die erste Adresse wären und wenn Sie sich nicht ständig dem Druck der Konkurrenz nachgeben müssten, damit Sie wettbewerbsfähig bleiben? Mein Name ist Sandra Repking. Ich berate Unternehmer in der Modebranche, sowohl Marken als auch Händler. Insbesondere helfe ich Unternehmen dabei, Kollektionen zu entwickeln, die besonders sind, zu schnellen Abverkaufen führen und für Online-Händler, wichtig, wenig Rücksendungen verursachen. Wie ich das mache? Ich beginne nicht bei den Modetrends, sondern ich zeige Ihren Mitarbeitern, wie Sie Ihren Kunden besser kennenlernen. Ich habe eine Methodik entwickelt, mit der Ihre Mitarbeiter eine glasklare Vorstellung davon bekommen, wer Ihr Kunde genau ist, wie er tickt und was er in der nächsten Saison wahrscheinlich kaufen wird und was wohl er nicht. Das hat folgende Vorteile. Erstens, Sie werden zukünftig ganz klar wissen, welche Trends für Sie überhaupt relevant sind. Zweitens, Sie werden internationale Modetrends so umsetzen können, dass Sie zu Ihrem Kunden passen. Und drittens, Ihre Sortimente werden sozusagen auf den Punkt sein, weil Sie genau den Nerv Ihrer Kunden treffen. Und was das heißt, ist ja klar. Erfolgreicher Abverkauf und zwar schon lange vor dem Sale, beziehungsweise bevor Ihre Konkurrenz mit der Rabattschlacht beginnt. Möchten Sie mehr erfahren? Möchten Sie wissen, wie das genau in Ihrem Unternehmen funktioniert? Dann sollten wir uns kennenlernen. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für ein kostenloses erstes Gespräch. Ich freue mich auf Sie. Ihre Sandra Rebkin.